Willkommen zum heutigen, zur heutigen Präsentation. Das Thema von heute ist Bruchrechnungen mit Klammern. Gut, da ist ein Beispiel. Und wir sehen hier in diesem Beispiel gibt es schon gemischten Zahlen. gemischte Zahlen. Also der erste Schritt ist dann diese gemischte Zahlen in Brüchen zu wandeln und zu wandeln und das geht halt so fangen wir mit 7 und 2 Fünftel da ist es 7 und 2 Fünftel das sind 7 ganze also 5 mal 7 Fünftel plus 2 Fünftel also 35 plus 2 5, 37 Fünftel also ich ersetze 25 Fünftel durch 37 Fünftel und dann 1 ein und 5 21stel das ist 21 21stel das ist ein ganzes plus 5 also 26 21stel ich ersetze also diese Zahl, gemischte Zahl durch diesen Bruch und hier 3 1 halbes 3 1 halbes ist 3 mal 2 6 halbe plus 1 halbe 7 halbe und ich ersetze diese Zahl durch den entsprechenden Bruch und jetzt haben wir jetzt diese Darstellungen ohne gemischte Zahlen was selbstverständlich notwendig ist um die Rechnungen zu machen und dann machen wir weiter und wie ist die Regel die Regel lautet jetzt nachdem wir die gemischte Zahlen so umgewandelt haben Klammer vor Punkt vor Strich und wir sehen hier haben wir Klammer und jetzt in und selbstverständlich ist die Klammer zuerst zu machen. Also das ist eh klar, Klammer vor Punkt vor Strich. Jetzt in der Klammer gibt es auch eine Strich- und auch eine Punktrechnung. Und was hat da jetzt zwischen den beiden Vorrang? Was muss man zuerst machen? Die Regel ist es Klammer vor Punkt vor Strich, also zuerst die Punktrechnung und dann die Strichrechnung. Okay, machen wir es. Hier kann man das sogenannte Kürzen machen man kann sowohl 46 als auch 2 durch 2 dividieren, 46 durch 2 ist 23, 2 durch 2 ist 1, also das geht weg und man kann auch sowohl 7 als auch 49 durch 7 dividieren, 7 durch 7 ist 1 49 durch 7 ist 7 also das geht auch weg und 23 mal 1 ist 23, 7 mal 1 ist 1. Also, ich habe das Ganze jetzt hier gekürzt. Okay, man könnte es nicht zuerst multiplizieren und dann kürzen, aber das ist zu viel Arbeit. Man vermeidet das. Man will zuerst kürzen, das ist doch schneller. Und jetzt, in Klammer haben wir jetzt schon diese Malrechnung gemacht. Und das bedeutet... Aber bitte nicht vergessen, mal bedeutet Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Das haben wir letztendlich jetzt gemacht. Und jetzt in der Klammer gibt es immer noch die Strichrechnung. Die Strichrechnung zwischen ungleichnamigen Brüchen, also mit, mit unterschiedlichen Nenner. Und das geht dann so. Schauen wir das noch einmal. Wer das nicht mehr in Erinnerung hat. Ein halbes minus 23 Siebtel. Man multipliziert. Oben links mal unten rechts. Unten links mal oben rechts. Also einmal 7 und das Vorzeichen dazwischen. Also die Rechnung hat in diesem Fall dazwischen. Und 2 mal 23. Und unten Nenner mal Nenner. Und wenn man die Rechnung macht, das ist 7 minus 46, das ist minus 39. 14. Okay, also was in der ganzen, ganzen Klammer steht, das ist... Minus 39 14. Und jetzt die Regel lautet Klammer vor Punkt vor Stich in der Klammer. Aber gibt es jetzt nichts mehr zu tun? Da sieht man nicht. Ups, Entschuldigung. Wir haben diese Rechnung vorher gemacht. Jetzt noch einmal: Wir ersetzen diese Klammer durch minus, Das durch das Ergebnis minus 39 14. Das ist was in Klammern halt steht und das bleibt ja in Klammer, weil es eine negative Zahl ist. Aber in der Klammer gibt es keine Rechnung mehr zu tun, keine Rechnung mehr zu tun. Also mit den Klammern sind wir fertig. Nächster Schritt jetzt Klammer vor Punkt vor Strich, also Punkt vor Strich. Also man darf jetzt nicht die Addition hier machen, man muss die Division zuerst machen, Punkt Vorstrich. Und das bedeutet jetzt, Plus durch Minus ist vom Vorzeichen her wie Plus mal Minus, also Plus Minus, das wird Minus sein. Ja, das ist eine Punktrechnung zwischen positive und negative Zahl. Das wird ein Minus sein. Und wenn ich Division habe, kann ich multiplizieren mit dem Kehrwert des zweiten Bruches. Also mit 14 39. in diesem Fall. Und jetzt, was mache ich jetzt hier? Ich kann wieder kürzen, bitte nicht vergessen, das ist jetzt Zelle mal Zelle, Nenner mal Nenner. Und, aber ich kann doch kürzen, und das ist lieber, dass ich das zuerst mache. also 26 kann ich und 39 kann ich durch 13, beides dividieren. Also das Ergebnis ist oben 2, unten 3. Das sieht man auch hier daneben. Und... 21 und 14 kann ich beides durch 7 dividieren, das sieht man jetzt hier, und das ist oben 2 und unten wieder 3. Und wir machen auch die Multiplikation, 2 mal 2 ist 4, 3 mal 3 ist 9, das bleibt wie es ist. Und wir haben jetzt auch die Punktrechnung gemacht, was bleibt jetzt noch? Die Strichrechnung hier unten. Und die Strichrechnung, das sind wieder ungleichnamige Brüche und daher können wir jetzt so oben links mal unten rechts, da ist es, unten links mal oben rechts und die Rechnung dazwischen, Minus und unten der Nenner, Nenner mal Nenner, 5 mal 9. Und das Ergebnis ist dann letztendlich, wenn man das alles macht, hier ist selbstverständlich wieder Punktrechnung, Vorstrichrechnung, das machen wir auch. Das ist letztendlich 313 durch 45 in diesem Fall. 45 kann man durch 5 und durch 3 als Primzahlen. also das ist ein anderes Thema, aber jetzt zeige ich das nur so für diejenigen, die das nicht können, ist kein Problem jetzt. Also durch 5 und durch 3, diese Zahl kann man nicht durch 3 dividieren, weil 3 plus 1 plus 3 ist 7, das kann man nicht durch 3 dividieren. Und sie endet auch nicht in 5 oder 0, also sie kann man, auch, man kann sie auch nicht durch 5 dividieren, also das kann man nicht mehr weiter kürzen, diesen Bruch. Also das ist das Endergebnis. Danke sehr, für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch.